passiert natürlich wieder, sobald hier, weil ich hier, äh, hier reingehe. Ja, willkommen. Mein Name ist Anirupi. Ich begrüße euch zurück zu Let's Play die Definitive Edition. Hier ist passiert, was in Juris Raum. Was ist das? Ein Brief. Es ist Flins Handschrift. Er hat wohl noch etwas zu erledigen. Herausforderungsbrief, Finn. Ich werde den Namen der Kaiserlichen Ritter siegen. Okay. Was sollte er jetzt? Okay, keine Ahnung. Ach, hier passiert was. Normale Bürger dürfen ohne Genehmigung nicht weiter. Geht nach Hause. Verzeihen Sie, aber wir sind auf dem Weg zum Haus von Sir Kumar. Können Sie uns durchlassen? Du Wollt mir jetzt hier auf den Arm? Nämlich, bin ich das ganze Schloss gerade durchgerannt, habe die ganze Zeit irgendwie gesucht, irgendwie, ich irgendwie von den zimmer oder so finde weil ich habe dann irgendwie nachgeguckt und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Übrigens, Komor ist nicht diese diese Pferdefresse, die die ganze Zeit hinter Yuri ist. Komor ist dieser Typ, den juri damals getötet hat mit einem Mantaik. Ja, angeblich soll hier irgendwo ein Zimmer von ihnen sein. Ich habe mich überall in dem Schloss umgeschaut und ich habe nichts gefunden. Und jetzt rede ich hier mit dem Typen und der sagt mir jetzt wahrscheinlich, wo ich das finden ne? Also ja. Prinzessin, was tun Sie denn hier? So lange die Prinzessin bei uns jetzt haben wir bestimmt keine Probleme. Hat Schwan, ich könnte keinen von ihnen beiden den Zutritt verwehren. Wir sind drinnen. Sie müssen allerdings wissen, dass das Haus von Zirkum zur Zeit leer steht. Was aber wieso denn? hatte des öfteres Schwierigkeiten, ein angemessenes Verhalten als Ritter zu zeigen. Bei seinen Einsätzen heliot und mantake stand er im Mittelpunkt einiger recht hässlicher Entwicklungen. Die folge davon war, dass ihm nicht nur sein Haus, sondern auch sein Adelstand weggenommen wurde. an dieser Kerl hat wirklich Höhen und tiefen erlebt. Außerdem wurden neu fräulein. Mimula, seine Schwester verhaftet, weil sie den Extremisten geholfen hatte. Mimula, Moment mal, ist das nicht? Dieses Mädchen mit dem schlechten Manieren, für das wir einen Job erlegt haben? Also, das überrascht mich überhaupt nicht. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich an jemanden erinnert. Weißt du, wo diese Mimula jetzt ist? Er im Knast, ne? ist noch nicht lange her, dass sie festgenommen wurde. Sie könnte also noch im Gefängnis sein. Und er ist da weg. Boah, ich bin ja ganz Ganzzeitig das Schloss gerannt, ne? versucht irgendwie ein Zimmer oder so zu finden oder so, weil da muss ich irgendwie anscheinend hin und boah da ich ja mit einer Person geredet und die sagt mir jetzt hier geht es weiter, ey. das gibt es nicht. So gefängnis, ähm, das war glaube ich hier irgendwo auf der rechten Seite. Ich hasse diesen Ort hier. Deswegen spare ich mir es auf jetzt immer als jetzt auch weil der tier immer so riesig ist und ich weiß nie wo ich hin muss und da hat so lange bis hier durchgerannt bis durch alles und jetzt das gefängnis ist nirgendwo ein wert oder so also das so, ja wie kann er da meine scheiß ist nur an so einen grässlichen ort eingesperrt werden oh. mensch hat sich überhaupt nicht verändert was wer ist da Oh, ihr seid diese bilder von neulich was ist ja ein schönen Bleibe gesucht. ihr seid die die beauftragt hatten sebastian zu finden ich wusste er würde mich nicht hier verraten lassen was ihr habt keine ahnung ich habe keine ahnung wovon du redest äh, im moment sah halt aus als würde um wieder durchlaufen sebastian hat euch geschickt und frag, Ihr sollten mir helfen hier rauszukommen nein wir sind eigentlich nicht hier, um dich aus dem gefängnis zu befreien aber dann hat er mich ja doch dem Wölfen überlassen und dabei nennt er sich einen treuen Diener. Mensch, es ist einfach, er ist einfach abgehauen Genau, dieser irrende versage Er hat sich jeden Groschen geschnappt, den ich hatte und ist dann gegangen. Das treibt mir doch glatt die Tränen in die Augen, meine Liebe. Ehrlich, du hattest doch einen Bruder namens Comorn, ich war. Wenn es so wäre, dieser ganze Ärger habe ich nur seinen kindischen Streichen zu verdanken. Hast du unter seinen Sachen je so etwas wie ein geheimes Handbuch gesehen? Ein geheimes Handbuch. Es ging so, als hättest du schon einmal davon gehört. Vielleicht sehe ich euch sogar davon, wenn ihr mich hier rausholen könnt. Na schön, wir gehen. Was willst du halt nichts über dieses Handbuch erfahren? Was das bedeutet, von jemandem wie dir ausgenutzt zu werden? Versuche ich mein Glück lieber woanders. Seid ihr sicher, dass ihr es wirklich wollt? Das ist nicht, was wir wollen, aber es ist nicht so unsere Sache, dich rauszuholen. Du siehst ja, wie es ist. Tut mir leid, Schätzchen. Ich glaube, so etwas bezeichnet man als Karma. Dann geben wir einfach Wurf. Was war? Oh. Vielleicht hat Sebastian das Geheimbuch bei sich. Offenbar ist er ja derjenige, den wir finden müssen. Ja, was glaubst du, wohin er gelaufen ist? Vor uns liegt eine große weite Welt. Kann er in wirklich schon so weit gekommen sein? Er könnte fast überall stecken, falls er mit dem Boot gefahren ist. Hm, ein Boot? Dann suchen wir doch die helfen ab. Oh oh, da ist für mich wieder ein Schnitt machen. Für wirst du bezahlen? Ah, müssen wir wieder hier ja, durch die ganze Weltgeschichte laufen, um irgendwie eine Quest abzuschließen? Na gut. Ja, wenn jetzt ja beim rausgehen nichts passiert, dann melde ich dich im nächsten Clip wieder. Mir scheint auch nichts zu passieren, glaube ich, ne? Gut, dann sehen wir uns, weiß nicht in irgendein Hafen, wenn wir den Typen gefunden haben. als Wesen ein guter Hinweis, ey. Da ist weiß nicht Caponoa, Caputorem, -Nor, Nordopolica, ne? da wird er wohl sein. Ne? Also ja, sehen wir uns in irgendeinem Hafen, wenn wir den gefunden haben. Bis gleich. Also ich hatte jetzt eigentlich nicht geplant, hier gerade aufzunehmen, aber ja, ich bin ja gerade durch Mount Temsa durchgerannt, weil ich ein bestimmtes Objekt farmen wollte und ja, als dann jetzt hier in diesen Mittelbereich gekommen bin, wo der Speicherpunkt ist, äh, poppt hier eine Cutscene auf. Also ja, was zum sind etwa Kritja hier? Ich frage mich, was sie an so einem Ort tun. Ach, du bist es. Es hieß, dass Mio so wohl nicht mehr lange am Himmel schwebt, also haben wir uns nach Wohnorten auf der Oberfläche umgesehen. Ihr solltet nicht überstürzen. Schließlich hat sich Kronos ja noch nicht endgültig entschieden, ob er sich wirklich in einen Elementargeist verwandeln wird. Und unser Ziel war es, die vier Elementargeister zu sammeln, das wir ja nun getan haben. Ich verstehe, was wollen wir denn jetzt tun? Ich glaube, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Vielleicht wäre es eine gute Idee, das Wissen der Kriter dafür zu nutzen, Menschen in Not zu helfen. Hm, das hört sich schwer an. Nein, das finde ich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass irgendwer damit etwas anfangen könnte. Neben nee, dem könnte jemand so einen erkannten Sperrart wie das hier benutzen. Kann ich das mal bitte sehen? Die Kriter haben für ein ausgesprochen pazifistisches Volk aber viel mit Kampf zusammenhängende Artefakte, nicht wahr? vielleicht wurden sie von unseren ahnen geschaffen als wir vor tausend jahren gegen den adepharus kämpften es gibt viele Arte, die unser volk selbst nicht nutzt wir haben nur die theorie entwickelt sie aber nie eingesetzt also oh, ich kann jetzt den mond kaputt machen toll fantastisch feine kriter bist du aber wirklich sehr begabt feine eine ich glaube das könnte sich als nützlich erweisen ich verstehe da wir euch nicht unser kampf geben können werden wir unsere weisheit leihen wir tun gern alles, was unsere unserer Macht steht, um euch in eurer Aufgabe zu helfen. Danke, macht weiter so. Okay, cool. Hey, dieser hat das du gerade verwendet hast, war ganz schön. Einfach? Ja, ich habe lediglich mit meinem fest auf den Boden geschlagen. ist war ein Trick dabei, aber es ist nicht besonders kompliziert. Offenbar haben sie das noch nie selbst ausprobiert. Die Kritter könnten solche Dinge tun, wenn sie es nur versuchen würden. Dann müssen sie alle möglichen neuen Fähigkeiten entdecken von denen sie gar nicht wussten, dass sie sie besitzen. So wie du, Judy. <lacht> genau. Untergehen am Mond. Okay. So. Ich sage euch mal, was hier ja vorgehabt habe. Ich hasse es hier irgendwie Sachen zu fahren, weil du musst ja echt gegen jedes Viech. Du kannst ja nicht an die Viecher vorbeilaufen, die blockieren ja immer den Pfad. Da musst du immer so an den muss ja immer gegen die kämpfen, um äh hier voranzukommen, das war voll nervig. Deswegen habe ich mich voll gesträubt, hier erstmal hier hinzukommen und einen bestimmten Gegenstand zu farmen. Und zwar... Wo sind die Viecher? Raptor. Hier, ich brauche 15 Hasen auf Und ja, deswegen bin ich jetzt hier hingekommen, äh, von diesen Viechern hier, diese Dinger zu farmen. Und ja, da bin ich eingegangen und Katzin. Konnte ich ja nicht mitrechnen. Ich habe nicht geplant, hier irgendwie was zu finden. Also... Ja. Guck mal, ist jetzt da noch irgendwie was, keine Ahnung. Aber ich habe ja meine aufnahme immer bereit. Ne? Also gut, wollte jetzt nur sagen, äh, ich mache damit ein Training ja weiter. Also mit dem Farm. Ich habe glaube schon acht oder so. Ne, sieben. Ne, Brauche ich noch acht. Ja, dann sehen wir uns, wenn wieder irgendwas passiert. Ne? vielleicht schon hier auf diesem Berg, keine Ahnung. Mal schauen. So, okay, dann schauen wir mal in den Häfen nach. Oh, ja passiert was? Verflixt und zugenäht. Jetzt stecke ich wirklich in der patsche Du hast ihn aber gesehen, ich war den, der dir das Brot gestohlen hat. Oh ja, ich habe ihn deutlich gesehen. Er trug eine große schwarze Tasche und war wie ein Butler angezogen. ja das soll der immer suchen. Wieso hast du ja nicht ein anderes Brot besorgt, verfolgt? Oh Gott, du bist ein hoffnungsloser Fall. jemand der wie ein Butler angezogen war, das wohl Sebastian war. Er hat es offenbar aus hinaus geschafft ja aber wo genau das mehr ist ziemlich großer. ist ein ziemlich großer ort um sich zu verstecken es ist riesig du hast recht ich frage mich ob wir ihn finden können wir sind immer einen schritt hinter ihm wer hätte gedacht dass es so schwer sein will das kleine anbruch von lobis zu finden ja wirklich wenn er auch nur für einen ich am selben ort bleiben würde vielleicht bringt es nichts aber wir setzen am besten segel und suchen das boot das er geklaut hat ja du hast recht super das heißt ja ich muss ja jetzt überall hier die gegend rennen gehabt ja ich habe jetzt gar nichts besseres zu tun also mache ich das mal also ich sehe euch wenn ich, wenn ich das boot gefunden habe nehme ich an keine ahnung mal schauen aha wenn man denn da Leo, Luca, was? Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Ist das doch ein Klugsobjekt? Es gehört dem großen Piraten grand Slay. Wer ist das denn? Der Anführer der Piraten, der Schlangentraum und ein großartiger Mann, den man mit Rechten ein helden nennen sollte. Schlangentraum, das erinnert mich an nur oder des Leviathans. Das sollte es auch. für lange Zeit gehörten sie beide zu einem Schlangentraum. Ach wirklich? Nach Gransleys Tod spaltete sie sich Schlangentraum auf. zusammen blieb auf dem Meer, während die cloud des Lebertanz am Land zog. Wow, aber warte mal, wie kommt es, dass Jäger eine das Pistole wie du benutzt hast? Oh, das ist einfach eine Technologie von Schlangentraum. Man sieht sie nicht alle Tage. Stimmt, es gibt nicht viele Pistolen. Heißt also, dass du benutzt granzleys Waffe? Ja, schade, dass es keine Pistole gibt. Oh, Patty, warum hast du... Haust du Juri nicht mit der Fertigkeit aus den Socken? Hm, ich weiß nicht, wie das laufen würde. Da kommt schon jeder liebt starke Frauen. Bist du sicher, dass du dafür jeden sprichst und nicht nur für dich? Da fällt mir ein. Ein Artikel 7 des leeren des Sees heißt es: Sie sind stark und majestätisch. Das bedeutet wohl, ich muss Jury zum Dual herausfordern. Genau, warte, was bist du ganz sicher? Petty, Sieh nur, was du getan hast, Carol. Hey, Jury kämpft gegen mich. Wie bitte, hey, passt doch auf, was soll machst du da? erlebe meine vielfältige Reize, du miese landrat sind verstand verloren her auf damit schmelze ob meiner unglaublichen fertigkeiten da hinten so habe ich das ganze gar nicht gemeint das ist völlig verrückt juri alles in ordnung sprich mit mir wurdest du von wilden monstern jagt warum hast du mich nicht gerufen ja, wieder mal von estelle geschlagen tja man erntet was man sieht Lehren der see artikel 118 pirat wird man nicht an einen tag und selbst in zehn jahren nicht ich habe noch einen langen weg vor mir wenn ich gegen estelle oder judy bestehen will nicht dass es eine rolle spielt aber warum war mein name nicht auf deiner liste weil du keine also nicht bedrohung bist wahrscheinlich. Ich habe keine ahnung ich bin aber immer noch so nach diesem blöden schiff jetzt ja ähm weiter warte, geschickt irgendwann den Zaumen Freund taumen Ist zwar stärker als was ich jetzt habe. Okay, gut. Leo, oh ja, Sternzeichen, Leo, alles klar. Gut, das ist jetzt nicht das, was ich finden wollte, aber nehme ich natürlich. Also ja, ich suche noch weiter als Boot. Okay. Oh, Fräulein, du bist wieder da. Wie geht's dir? Gut, ich habe all die tollen Sachen, die du gemacht hast, von hier oben im Himmel beobachtet. Ich kann von dort oben wirklich alles sehen. geht ja am besten augen als Menschen, aber ich halte das für unmöglich. Also ich habe das hier benutzt, vergrößert das hier als Bild von allem, worauf man es richtet. Lass ja, nein, ich glaube, es ist etwas anderes. Jemand namens Hermes soll es vor langer Zeit hergestellt haben, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Das ist echt cool, Dinge sehen zu können, die so weit weg sind. Ja, es gefällt mir, weil um die Welt fliegen zu sehen. Er heißt, baul Hey, Fräulein, ihr habt eine Menge Monster in den Himmel geprügelt, nicht wahr? Wow, das hast du auch gesehen? Ja, es war so cool. Ich habe sogar gezählt, wie viele es waren. Du hast sie gezählt? Ja, er wisst schon, diese Monster, die in der Luft stoßen, dann verschwinden sie. Puff. Er spricht wohl von tödlichen Schlag. Ich habe mehr als tausend gezählt. Ihr seid großartig, Leute selbst ganz schön großartig, wenn du die alle gezählt hast. Es hat Spaß gemacht. Ich möchte euch etwas geben, bei dem, weil es mir so gefallen hat. das ist aber nett von dir. Ich, ich, habe das hier gemacht. Es ist für dich. Vielen Dank. Kannst du es anprobieren? Na klar. Nur eine Minute. Kostüm. Was sagt ihr? Da steht ihr gut, Judith. Ha, sieht überhaupt nicht handgefertigt aus. Ich dachte mir, dass es dir gefallen würde. Eigentlich wollte ich es dir nach Downward Monster geben, aber es war noch nicht fertig. Ich werde gut drauf aufpassen. Danke. Himmelsfluh. Das sieht doch mal stylisch aus. Äh, Bogen. Ja, komm mal. Nein. In einem streicht du deinen Gegner in hohen Bogen durch die Lüfte cool. Ja, ist hier noch irgendwas. Ich wette da oben beim ältesten ist noch irgendjemand, ne? Ja, so ist nicht so groß. Tun wir mal alles ja kurz absuchen. Hier steht normalerweise jemand, aber jetzt nicht anscheinend. Da ja, ist aber bestimmt irgendwas, ne? Pass auf. Ich Wand oder so absuche oder so, stimmt wieder, ne? Ja, wusste ihr wisst, kann ich dann halt nicht normalerweise auch machen. Okay. Und anscheinend ist ja nichts. Gut, dann übernachte hier. Guck, ob da was ist. Ansonsten war es halt schon ja Glaube ich. ist der Shop, ne? Ja. Okay, dann übernachte mal noch hier. Ob damals passiert, ansonsten war ja nur eine Sache. Anscheinend dieser Zufall will, völlig ich habe ich sogar ein paar TP verloren und möchte gerne regenerieren. Okay, jetzt sind wir nichts. Alles klar. Gut, kurzer Besuch im Jahr. So hier passiert wieder was. Das war eine angenehme Überraschung. Ich hätte gehofft euch bald wieder zu sehen. Ach wirklich, welchen Wunsch willst du uns jetzt diesmal anbieten? Bitte liebe Besucher, jetzt seid doch nicht so und das nach dem Service, den ihr genossen habt. Übrigens, ich würde euch gerne um einen gefallen bitten, wenn es recht ist. Dürfte ich euch sagen, worum es geht? Wahrscheinlich gibt es dann auch eine Gegenleistung. Selbstverständlich, ich war mehr als bereit, euch für die Hilfe zu entlohnen. Und das mit lebenslang freiem Eintritt in unseren heißen Quellen. Du meinst wir können jederzeit herkommen und dann und das umsonst? Ja, natürlich, ihr könntet kommen und gehen, ganz wie es euch beliebt. Lebenslang freien Eintritt in bäder deren Nutzung 600.000 galt kostet. Wen wüssten wir dafür umbringen? Nein, nein, nichts dergleichen Es kommt nur bald eine Gruppe von Gästen. Hier an, und ich könnte Hilfe gebrauchen. Wenn ihr im Bad nur ein bisschen zur Hand gehen könnte, würde ich das ungemein zu schätzen wissen. Das war ein Haken. Dann lass uns helfen. Allein kann sie das anscheinend schlecht bewältigen. Ja schön, wenn die Prinzessin nur drauf ist, dann lassen sie sich nicht umstimmen. Hervorragend, ihr findet alles, was ihr braucht im Personalraum. Bitte legt die angestellten Angestelltenuniformen an. Neue Kostüme. Was? Ich bin anscheinend der letzte. Donnerwetter, bist du was, Raven? Warum muss ich den Empfangschef spielen? Du siehst zum Schreien aus, alter Mann. das musst du gerade sagen, Junge? Wer hat neue Sonnenwolle an? Ach ja, so, wenn ich die Plätze tauschen, es könnte sich für sich auszahlen. Nein, lass nur viel Spaß hatte. Man, ich sehe mal nach den anderen. komm schon die Tausch mit dem alten Raymond. Ja, ich fege den Eingang, macht das Bad sauber, was du willst. Aber nicht hier positioniert, damit du nicht herumschleicht und ins Frauenbad glotzt. Woher <lacht> wissen Sie das? woher wissen die das Juri, du musst mich ja glauben ich bin kein schlechter mensch ich war nur ein einfach geistiger Ja, na klar ich habe verstanden nein nein du verstehst nicht ich habe gar nichts gesehen niemand keine einzige frau außer judith äh ach schuld also kein wunder dass du mich geworden bist immer versucht dir keinen ärger einzuhandeln oh, aber wo Steht er ja? Hallo, was kann ich für sie? Oh, Juri, du bist es. Oh, Juli, ich habe ich gar nicht erkannt. Und so haben sie dich denn verdonnert. Ich führe das Souvenirgeschäft. Die haben mir alle möglichen interessanten Sachen. Es macht schon Spaß, einfach nur zu gucken. Bald das für dich? Aber ich soll auch auf Raven achten. Ich glaube, es und Rita haben es gar nicht bemerkt. Aber als er neulich ohnmächtig wurde, wusste ich Bescheid. Ich war schon überrascht, wie wenig Erfahrung Raven tatsächlich hat was ist also bemerkt judy ach habe ich das ich bin ja wirklich nicht gewachsen judy das poster girl des souvenir -Geschäft. die sachen stehen dir hervorragend ach juri du bist so nett nett und so aber schmeichelein führen zu nichts oh. ich habe das aber carol Nein. Was ist mit ihm ja eigentlich? immer wir mal zu den männers rein. Das ist er eigentlich nur noch. Carol, repeat. Ah ja, Flint stimmt. Hey Juri, bist du auf Patrouille? Das könnte man so sagen. Und du bist beim Aufräumen. Hm? Das passt zu dir. Einmal Putzwimmel, immer putzimmel Die Mühe lohnt sich. Stimmt, du hast dein Zimmer ja immer so sauber gehalten, dass es außer als wohnte doch niemand. ab, wenn ich hier fertig bin, ist hier alles vor und tief rein. Du dir ja keinen Zwang haben, bis später. Mhm. Das ist ein richtiger Kampf mit dem Schimmel ja. hier. Hey, hey, aber gegen mich hast du keine Chance. Was für ein Dreck. ich weiß, dass so viel zu tun hast, aber kannst du diesen Eimer ausgießen und frisches Wasser einfüllen? Nein. Rehe tollen im Garten herum. Was? Wieso gibt es mir Rehe? In öffentlichen Bad? Die Augäste? Doch, hi, Carol. Hey, Captain Carol, was haben Sie vor? Juri. Ah, Wieso bin ich der Einzige, der keine Uniform bekommen hat? Die haben mir nur dieses Handtuch gegeben. War vielleicht nicht drin? Wahrscheinlich haben die nichts in Kindergröße. aber Wo ist das Problem? Da doch einfach im Wasser und entspann dich. Ich kann auch nicht die ganze Zeit hier drin bleiben. Da werde ich ganz schrumpelig. Ich würde gerne raus. Und draußen gibt es aber nichts zu tun. Entspann dich und bleib hier. die anderen arbeiten ziemlich hart. Die hätten gar keine Zeit sich mit dir zu unterhalten. Was ist mit dir, Juri? Hast du nichts besseres zu tun? Ich habe Wachdienst. Ich mache meine Runde. Das ist harte Arbeit. Ach, warum hast du nur den ganzen Spaß? Also weißt du, bleib doch einfach noch ein bisschen drin und dann komm raus. Die Gäste müssen sowieso bald hier sein. Ja, ist gut. Äh ich kann jetzt bei Mädels reingehen. Hallo. Hm. Anscheinend wird gespielt. Draußen jemand? Tatsächlich. bei Repeat. Nein, beide sehen richtig gut zusammen aus. Wuff, ja nicht. Was habt ihr vor? Wir kämpfen gegen Kunden. Wuff. Ich glaube, kämpfen ist da nicht ganz das richtige Wort. Wie sonst würdest du es nennen, Leute ins Thermalbad zu lotsen Wir sind sozusagen ein Marketing-Super-Team. PA-Piraten und PA-Welpe. Wuff. ja, und Repeat. Äh, na dann, ich hoffe, ihr äh, erwischt jede Menge Kunden. Darauf kannst du wetten. Wir wissen aber doch, dass die Leute nur wegen der Thermalbads kommen, oder? Na, ich werde ihnen ihre Illusion nicht nehmen. Na gut. So lange haben alles getan, was ich gesagt habe. Mein Scharf ist unwiderstetlich. Da muss ich jetzt zu den Mädchen rein hier ins Bad geht doch nicht. Äh, juri auch wenn du ein Angestellter bist darfst du nicht ins Frauenbad. Das sind eher ja Teilzeitkräfte als Angestellte. Ich wollte sowieso nur nachsehen ob du auch fleißig arbeitest. Ja ich schufte ordentlich sie nur. Oh wow was hat ihr was hat das zu bedeuten spielst du an kleine Puppe oder so? nein ich will eine kosmetikerin ich bin für die ästhetik zuständig ist der was ist die erste dings expertin so lass ein scherz sein ich bin masseurin ich massiere frauen damit sie schön aussehen und sich auch so fühlen es Arbeit, aber es macht spaß und man kann sich dabei unterhalten es wird also nie langweilig naja schön dass es dir gefällt nur weiter so natürlich und dass du die arbeit auch nicht schleifen juri naja ich es trotzdem durch. ist du so dringend in das Mädchenbad? juri du bist. Das ist mein Job, okay. So, Rita. Wo bist du? Hier bist du. Ach, es wäre so schön ins Wasser zu gehen und sauber machen. Macht gar keinen Spaß. Sollst du nicht arbeiten, statt zu jammern? Aber mit dem Bad im Blick fällt es so schwer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Dup. Hey, Moment mal, was machst du überhaupt hier? Das ist doch das Frauenbad. Ich wollte nur sicher dass du auch arbeitest. Du bist doch nicht so wie dieser perversling Raven. Ist nicht in diesen Sinn gekommen, dass ich möglicherweise nackt sein könnte? Was passiert, passiert. Voi, manchmal bist du unausstehlich. Wie sollte ich dich etwa mehr als Frau betrachten und weniger als Mädchen? Was? Raus hier, sofort. Geh zurück in die Arbeit. Das ist zum Fürchten. geschmert sind wohl der preis für eine gute oberweite wie kommen wir jetzt auf einmal darauf ja ich habe mit jedem geredet und jetzt ich einen herzlichen dank für eure hilfe ich weiß nicht was ich ohne euch getan hätte Ist schon in ordnung wird sicher das gleich für uns getan und die arbeit scheint allen sogar spaß gemacht zu haben sprich bitte nur für dich, mir nicht es war toll und ich habe auch so vieles gelernt es war harte arbeit aber nicht schlecht wir können euch nicht genug danken als ach als zeichen unserer anerkennung darauf freikarte jetzt so eine, eine freikarte für das berichtigte release die klang die erträge auf die aufwahl wow wirklich danke also ich freue mich über den freipass wirklich aber ich bin so geredet die Klamotten finde ich auch nicht so toll Jetzt positiv raven, du hast die Befriedigung, was geleistet zu haben. Unsere neue Kleidung ist, was ich bekomme. War ein Handtuch, <lacht> Junge. Eines Tages wirst du verstehen, das gehört eben alles zum Älterwerden. Ein Handtuch rumzulaufen gehört zum älter werden man im Unterhemd, Passage-Therapeutin, Handtuch-Freak, Mode-Ikone, zauberhafte Schönheit, Bademeister, geduldige Samtpfote, kurzärmlicher Prinz fest paarerin in Spee. okay ein bisschen zu ungezwungen äh. Hmm, <lacht> Das ja, Outfit geht doch noch. finde ich jetzt. Ja. Okay, ist nichts mehr. Nein, mit dir eigentlich noch mal. So, hier muss man auch irgendwie was machen. Ich muss ja diese Figuren hier irgendwie sammeln, glaube ich. Ne? Statue M. Hey, cool. So hat bekommen. Liebe so machen. Noch dreimal CS leder zwei matte Okay, so viel dazu. So, ist hier noch irgendwas? mal so zum Nachgucken. Ich glaube zwar nicht, aber ja gut. Haben wir neue Kostüme? Finde ich gut, dass wir jetzt so viele neue Kostüme überkriegen. Ja, ne? ah, schön. Weißt du, wenn das Spiel gerade, in der Story gerade am Spiel ist dann kriegst du nichts am Kostüm und dann irgendwie am Ende, wenn die ganzen eine Kurz vor Endkampf ist oder so, dann kommen es wieder, weiß ich nicht. So ein riesiger überschuss an Kostümen, das ist in jedem auf spiel so wohl eigentlich nicht in bärserie okay da hat es irgendwie so farb andere farbkombination dazu so alternative farben schon zwar nicht hier oder doch na gut. gut dann sind wir hier auffällig in diesem gebiet eigentlich gar nicht mehr viel nur noch hier kräftige Massage. Okay, jetzt von jedem Charakter hier ein den den Kostüm. <lacht> Rita wünscht sich nur, ich wünsche das, wäre ich, egal, massiert wird. Von Estelle. Ich werde ja kommen, überall skits, ne? Also ja, muss ich hier die ganze Zeit einschalten lassen. Ach du, bist halt. Ich habe letztens hier gedacht, ich habe ein neues Monster gesehen, aber anscheinend nicht. Gut. Dann sehe ich euch. Wenn ich wieder was finde. Aha. Hier passiert was. auch wie mir. Sorgen kommen nicht als einzelne Spione, sondern als ganze Bataillon. Entschuldigung, ist was passiert? Oh, nun ihr. Hey, warum schaust du uns so an? Lern gefälligst ein paar Manieren. Oh, ich bitte um verzeihung Ich gehört zur Bretterwelt. Was? Der Gilde der Schauspieler wir Haben dich nicht gefragt, wer du bist. Seit dieser komischen Monster im Himmel auftauchte, kamen meine Kollegen nicht mehr zu den Aufführungen. Bitte könnt ihr sie nicht auf die Bühne vertreten. Ihr habt genau die richtige Größe. Ihre Kostüme müssten auch perfekt passen. Sehr gut. Noch mehr Kostüme, das klingt Spaß. Das weit gelegt, wenn das so weitergeht, verlieren wir unsere ganze Glaubwürdigkeit. Unsere Gilt ist am Ende. Bitte helfen uns. Ich vielleicht an. Wir könnten wir jemanden wenn der so offensichtlich unsere Hilfe braucht. Aber ich weiß nicht, ob wir das Zeug dazu haben. Oh, das wird schon. Wir haben vier Rollen zu besetzen: den jungen Mann, das hübsche Mädchen, das vorlaute Mädchen und den kleinen Jungen. Die Vorstellung beginnt in Kürze. Zieht euch um und lernt euren Text so schnell wie möglich. Männer hier lang, Frauen dort drüben. hey auf zu so schubsen. Das sind also die Kostüme. Wow, Rita, deiner ist echt süß. Ihr geht, muss ich diese dreckigen Lumpen wirklich tragen? Nicht mit mir, das mache ich nicht mit. Nee, ich bring es nicht dazu das zu tragen Mann, wir man es auch betrachtet diese klammern sind scheußlich du bist besser dran als ich deine klamotten passen zumindest zu deiner persönlichkeit das wird toll naja nachdem habe ich nachdem ich das vorsprechen verbockt habe, werde ich mich jetzt einen platz im publikum suchen Wurf. wir mal sehen nach zahllosen rückschlägen gelang es den helden estel endlich in das schloss der finsteren fürsten einzuringen. hat die eisdauer so Finsterer first jury ich werde ich besiegen und die prinzessin befreien. Hui, sie sieht wohl nicht zum spaßen aufgeregt oh Heldin, äh, rette mich Aha, was kann ein mickres menschlein wie du schon ausrichten und wirst du vor deinen schöpfer treten richtig darauf eine richtig darauf ein Heldin in estel carol mein treuer lakai schnapp sie dir schon wie du es ist es nicht wert, die Klingen des Finstern Fürsten zu beschmutzen. Hier nimm das. Ja, Heldin. Jetzt bin ich dran. Oh, oh die Kampfszenen sind diesmal fantastisch. Und jetzt den Todesstoß. Ziemlich schwache Spezialeffekte. Mir zeigt die Sache etwas aufzupeppen Hey, wow, was zum Geier ist das es, es ist mit mir es ist aus mit mir auch oh, exzellente choreografie salakai spielt fabelhaft das war nicht gespielt Oh Heldin. denn es wirst du sterben findest darauf hörst hier würde ich im bescheinheit menschlein glaubst dass du mich damit aufhalten kannst Juri, lass mich dich besiegen wie es im textbuch steht nee, so ist es regner los kämpfen wir weiter Na wohl vielleicht ist das noch besser hey das ist großartig fantastisch helden sie sich vor und der finstere fürst ah. nein die Prinzessin hat einen direkten treffer abbekommen ich glaube die beiden haben ihre rollen irgendwie vertauscht dass das stand aber nicht im textbuch Die Prinzessin hat genug. Vielleicht haben wir etwas übertrieben. Warum musstest du mich auch treffen? Und so tut der Prinz den den finsteren Fürsten selbst und stellt den Frieden auf der Welt her. Ende. Ich sehe gerade, schule fürs die erzählen Dann euch lief die Aufhörung wie am Schnürchen. Irgendwie nicht. Wenn ihr wieder mal Lust habt, kommt doch vorbei und tretet in einen unserer Darbietungen auf soll aber ein witz sein kommt schon war es etwa keine nette abwechslung ja es hat sehr viel spaß gemacht mir hat es gut gefallen ich glaube ich habe für eine weile genug Schauspieler. aber bevor ich es vergesse die bunten kostüme könnt ihr gerne behalten als erinnerung an eure zeit im theater wir werden uns anstrengen beim nächsten mal eine noch bessere vorstellung zu liefern werde euch nie vergessen halt mutige Vesperia, die schauspieler gilde per excellence der mutige Vesperia ist keine schauspieler gelder da oh, neue Waffen schild des Hellenmuts Hellenschwert Improvisator dafür nach der Nebenrolle Lampenlichtsucherin. Männlicher Moschus Duft. Ich habe gerade auch oh, irgendwie noch gesehen. So habe ich noch nicht angeklickt. Ich hoffe, er ist jetzt nicht weg. 体重の俺のファンがだな。あ、他。<baseline> <scratches> <俺様の魅力がワンコに通じるかどうかがしょう raped>. <eternity> <collaribilidad> Ne was? Was also er ist so weit nach wie viel Parts? Na ja ne, mal gucken. zwei nur noch, okay, ist schon mal so ein Kann ich mal hier sehen, wie viele so wir haben. Allgemein haben wir alle. Chat. Okay. Die nahen kapitel Auf zum letzten Kampf. Ja, okay. Wir sind schon nah dran am Ende, habe ich so für Nein. Wollte ich nicht. Da gibt es hier noch irgendwas ist das ach so ja das müssen wir auch noch machen wahrscheinlich ne? so mir fehlen immer noch irgendwie ein buch ein buch fehlt mir von diesen dingern ist nahe nicht die bücher hier finden für diesen test ne, keine ahnung ach ja kann ich was gibt es mir was ich mir holen könnte 100 mein Gott, 300.000. irgendwelche Waffen oder so? Reicher Plus 1, das habe ich schon. Keine Ahnung. dann haben wir eigentlich schon alles hier, Ich dachte, wir noch mehr zu liegen. Ich muss mal diese Minispiele, ja. Oder hier diese prächtige, du weißt schon, was. Also dieses es ja alle abwarten. So nichts Neues sein. es also aber warte mal, ich habe doch keine Ich wollte doch nicht meine jetons verballern. schön mal, das ja noch mal. wenn wir mal sagen, wie viel jetons ich habe? man irgendwie auch schießen? Irgendwie nicht, ne? das hat was das hier ein bisschen schwieriger macht ich so ein gefühl na, das muss ich nur ausweichen die ganze zeit na, na. sind wir hier bei toho oder was Oh gott wie bin ich denn da ausgewichen gott ja, ich bin schon weiter gekommen als letzte mal ne? nicht ne? die da kommt einer voll schnell auf mich zu. Ja. Ja. Ja. was sind die Kollisionsabfrage in diesem Spiel? Oh Gott. Da kommt irgendwas geflogen. Das sind doch diese ein Dinger, die voll viel Erfahrungspunkte immer geben. in den Zelia und so gehabt, ne? okay okay also bei ihr auch schon fertig und da warten geht ich habe es gesehen ich muss noch warten bis hier alle abgespielt werden wahrscheinlich ne? auf der bühne <lacht> ich Muss noch die Waffen hier gucken, die ich bekommen hab, Helden, Dingen. Heldenschwert, ne? Kann das nur sie tragen. Ist bestimmt voll schwach, ne? Wo denn? Da. Er gibt noch nicht mal irgendwas. Na, no, 500. Schild des Heldenmuts. Okay, das ist nicht schlecht, aber das hat keine... Na, no, Okay, ähm weil ich müsste noch eine Menge Skits kommen, aber ich schalte euch dann ein, wenn die kommen, und ja, dann sage ich mal bis gleich. Also gut, ja, da gehe ich einmal ganz kurz raus äh, zum Speichern und habe mich entschlossen, jetzt so ein bisschen Poker zu spielen oder dieses eine Minispiel hier in High Score zu bekommen, und ja, dann komme ich hier rein, kommt direkt Kaufmann und begrüßt mich. Alles klar, ähm, das ist schwierig. Scheint ständig in schwierigkeiten zu geraten keine ruhe der ruchlosen obwohl das trifft ja wohl nicht so ganz zu so. stimmt etwas nicht ich habe bei der fest hier geholfen wird hier ein kerl da drüben er nimmt im casino schon seit einer ganz weile ziemlich jeden aus oh, da muss er wirklich gut sein entweder das oder er betrügt und das ziemlich geschickt wie auch immer wenn er so weitergeht wird er noch allen das fest verderben aber in der angelegenheit kann ich euch kaum hilfe bitten oder anders gesagt wir sollen dafür sorgen dass er verschwindet Oh, könnt ihr das tun ich gebe euch auch eine belohnung wenn ihr los wird betrachtet als auftrag für eure gelder eine belohnung immer volksfrei sagst du aber judith wärst du dazu imstande hm, ich frage mich auch ich werde es erst wissen wenn ich es versucht habe übrigens die klamotten von allen ein bisschen so geändert ne? mit alle voll stylisch aussehen hättest du eine minute zeit was ist was soll willst du von mir da ah, die hat schon andere klamotten ne? scheint für dich gut zu laufen du bist profi stimmt man bekommt hier nicht also auch professionelle spieler zu sehen spielen ist mein leben wenn ich spiele verliere, verlieren raum und zeit an bedeutung alles was bleibt ist einsatz und sieg Aber wirklich rechnen ihr dann diese einfachen gegner oder suchst du vielleicht nach einer herausforderung wie meinst du das warte du bist doch nicht ha julis zielstrebig so viel steht fest das ist, als würde ihre strategie aufgehen Wann ist schuldig eigentlich diese kleidung geschlüpft hey, jetzt wo das war das ist eine gute frage klang ist etwas übertrieben was vielleicht schon bemerkt aber ich bin kein betrüger oder so scheint so aber an diesem ort hier sollen alle ihren spaß haben du weißt doch wo das passiert bei einem profi du ernst machst gegen so einen haufen amateure das heißt, ich spiele so wie ich spiele egal gegen wen das ist alles wenn du so darauf bist mich loszuwerden dachte mir schon, dass es so kommt. Ich nehme deine Herausforderung an. Hey, interessant. Oh, eine Wette. Gut, dass ich hier bin. sei ist eine Sache zwischen den beiden. Halt sich da aus auch Tja, hm, dann wette ich. Ich habe das nicht verstanden. Was haben sie gesagt? Ich habe es auch nicht gehört. Keine Ahnung, was sie gewettet haben. In Ordnung, die Wette geld Welches Spiel willst du? Ah ja, wie wäre es hier mit? Karten, ja. Klingt gut. Er spielt fünf partien gegen den geber wir beginnen mit 100 jetons mal sehen wie viel warum ende Ende hast Und wir passieren wir passen beide auf dass keiner von uns betrügt dass die regeln kapiert ja in ordnung dann fange ich mal an hm, sieht aus hätte ich jetzt auf 1200 jetons gemacht in ordnung du bist dran oh gott ich muss sogar spielen Gott. Drei, vier. Tauschen. Drilling. Einsatz verdoppeln, ja. Oh gott, ich weiß das doch nicht, weil es ist Joker am höchsten oder? Gott, ich wollte das eigentlich Off-Screen machen, aber ein Straight. Ja, äh. ich in auf da bis immer gemacht. Okay. ein bisschen doof ja man kann voll einfach irgendwie so verdoppeln nee. gelingen wie verloren Manchmal habe ich gewonnen oder ja ich habe verloren weißt du was dieser Ort langweilt mich und das geld brauche ich auch nicht mehr das ist nicht gefahren keine ahnung ich glaube ein neues casino hat mich gerufen und ich muss los du bist kein spielverderber ja, ich hatte die gelegenheit gegen dich zu spielen das ist das wichtigste bis zum nächsten mal das spiel vielleicht verloren aber du hast dich toll geschlagen danke was die belohnung angeht oh überrascht wie schnell er weg war ich dachte er würde mehr kampfgeist zeigen sind alle spieler so er ja, weiß ich nicht er hat ehrenhaft gespielt es war ein schönes duell was hey, du mit ihm gewettet oder ich konnte nicht hören warum es ging was war dein einsatz ich habe ihm gesagt wenn er gewinnt da braucht er hier nie wieder für speisen oder getränke zu zahlen Hä? er verdient schließlich seinen lebensunterhalt mit spielen jeder andere einsatz wäre eine beleidigung gewesen seine lebensweise stand auf dem spiel Okay, legendäre spielerin vor Präsidentin, von Setzer Präsident, einsetzer man bedient sich an den essen ohne zu bezahlen Und er sagt immer nur schreibt auf die richtung was sollen wir tun oh, oh. ja ich gehe einfach mal casino springerin So, ich bin ein bisschen mehr. Ich Ich gewonnen ein bisschen Ich nehme an Okay. ja Ich gehe noch mal raus und rein, mal gucken, ob da was passiert. Ich vermisse nur einige Skits. Eine Skiz ist irgendwie nicht mal aufgeploppt. Bin ich ein bisschen doof. Die kommt noch mal, sonst habe ich die mehr oder weniger verpasst, glaube ich. Aber die müssten eigentlich so lange auftauchen, bis ich die mal anklicken, ne? glaube ich. Wir warten jetzt hier noch ein paar Sekunden. Ich müsste definitiv noch eine auftauchen. Wahrscheinlich, ja, ich schalte ich einfach ein, wenn ich die sehe. Bis gleich. Okay, haben ein bisschen Poker gespielt. Es geht. OK